Ey, du hast die Border schon, Philip. Tschüss, Klau. Also das? ist eine Kiste. das? ist ein mit Monster. Monstern. No. Hallo und herzlich willkommen zur zur Folge von von Was ist 2. Servus! Und der Start geht gleich los! Yo, yo! Yo! Guten Tag! <lacht> Philipp, warum ja. rennen wir dich noch Ähm, wo ist unser. Komm! Siehst du mich? Ja. Ja, rennst du mich nach? Passt. Nicht zu verspringen. Okay, Times Today hätten wir machen können. Machen wir kurz. Okay, ich er gleich wieder. War nicht so eine gescheite Idee. <lacht> warum hat er den Server verlassen? Oh, das ist heute Nachtscheintag, aber für alle, die was es nicht wissen. Aufnahmezeit ist vorbei, lol. Aufnahmezeit ist vorbei, da haben schon alle der Nächste hat den Server verlassen. Ich glaube, ich bin. Warum? Die haben alle genug Zeit gekriegt. Ich check gar nichts mehr. <lacht> hey, jetzt habe ich meine 30 Minuten und meine Folge 2, ja. Lol. Ist es bei mir? Ja. Jo, ich mach einfach weiter. Hey, ist das drin? Ja, hey, das ist drin. No. Leider ein bisschen Leben verloren schon früh. Nicht schlecht. Gib dir die Hose, gell? Ja. Nicht schlecht. Das war da drinnen. Ja. Sehr cool. Philipp, Sorry, ich brauche ja. Essen. Essen. Und ich, wir gehen jetzt weiter. Also, ich gehe jetzt weiter, gell? Okay? Ja. Und such Essen. Das sind auch aber Boris. Ich hoffe, die anderen kommen, oder? da. So. Ich mich ist kein Schwert, ich finde leider kein Essen an. Da habe ich hab Essen für die, wo ich der Küste bringen. Wow. So, ich gesagt, wir sollten jetzt mal einen Spot suchen zum Farmen. es mhm. kommen die noch, oder sollen wir einfach jetzt einfach schon... Wir machen jetzt einfach schon... stark equipped, oder? Ja. Passt. Sollen wir mal Ausschau halten, oder da einfach ein bisschen... bauen. So, ich bin schon Episode 2, leider, weil ich das einstellen habe müssen noch auf Server und so weiter. Deshalb, aber ich werde mir einfach später die Zeit geben, damit ich dann weitermachen kann. So, sollten auf jeden Fall Zukora suchen. Ähm, um, und soll ich dir gleich Starschwerten alles machen? Ja gut, alles klar. Alles starr? Komplett ausgestellt, oder? Ja. Aber leider will ich los wegschmissen. In der Steerschwert einmal. Schaust du Bild zurück, ob der nicht auch wer kommt? Ja. So, du kriegst eine Spitzhacke. Nein, ist verkackt da. So. Ich mach da oben das sollte irgendwas Starschwert liegen. Ja, das außen ist schwer. Ja, ja. Ich lasse ich das, das komplett. Liegen. Ja, mach ich grad. Okay. Ich bin leider will ich weg. Das braucht mehr. Ah, oh, da ruft mir an. Fix wegen dem Projekt. Da. Ich gebe uns später ein bisschen mehr Zeit, aber warte. So. Sehr gut. Philipp, mhm. hast du alles? Noch kein Stallkick. Ja, ihr nicht, gehen wir weiter. So, ich sag, wir brauchen Essen und Zucker und dann suchen wir uns eine Höhle. Mhm. Also, wir können jetzt schon eine Höhle suchen und uns merken. Okay? Mhm. Passt. Also Höhle auf jeden Fall. Ich glaube es war da schon wieder drin. Was ist denn? noch? Hier noch. Ja. Soll ich Essen schauen? Ja, ist. Und immer schön brav zusammen bleiben. Ja, ich geh gerade den weg. Ich wollte... Ja, ja. Witzige ist ja, ja. Weise? egal, es war so minus. Witzigerweise glaube ich, dass da noch keiner war, aber wohl. es ist halt nur Kohle draußen, Philipp. Ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall Kohle zum Braten, das ist gut. So. Wo bist denn du hin auf dem Grottersweiter? Cool. Auf der Weide? Ja, im Wald. Im Wald. Finden sie nie mehr. Magst du nicht ein bisschen weiter? Kommen? Wie weit bist du denn circa gegangen? Ja, aber wir finden uns nie mehr. Ja, von vorne, dann sind wir. Ist vor dir ein Berg. Ganz gut aus. Komm oh, ist ein Haar. Ein kleiner Berg auf jeden ich bin, Fall. Ich bin minus 300, minus 350. Okay, es wird wieder, wieder mal kompetent. Rot aus bin ich nur gegangen. Ja. Dann gehen wir beide auf einen Baum und dann gehen wir nie mehr auseinander. Danke. Ich bin von dem Berg. Da auf Berg? riesiger ja. Berg. Berg. Berg. Also bist schon weit gegangen. Nein. Ich finde leider gerade nur Essen. Und die Folge ist wohl genau für gar nichts wieder mal. Ich finde da kein Zuckerrohr. Und Philipp, geht nie mehr so weit weg, danke. Wir wollen ja essen. Ja, aber wir wollen ja nicht in der ersten Folge sterben. Wegen was? Wegen was? Wenn, einer, wenn zwei Leute mich anfinden, finden sie nicht. Find ich die nicht mehr an und ich stirb. Wir brauchen einen Leader ja. und einer, der was nachgeht. Ich Wie ihm gesagt, ich gehe dort voraus. Ja, okay. Wir müssen noch ein bisschen üben. Okay. Ja, und du? Inkompetent ist, weiß ja, ich nicht. Jo, ich hab kein Lack heute. Ich bleib jetzt einmal da. und du Nein. Also, das ganze Wollte ich machen, habe sie gefühlt zweimal zugeworfen. Ich stirb fast, wenn du es wissen willst. Das ist mein Problem. Du musst dir sagen, ich brauche das wissen, so. Ja. Warum ist der gestorben? Der Besti war ja, ich weiß nicht, wie oft der am Service ist. Ja, schauen wir mal. Also Hase. Warum fragen die mich immer mehr in der Folge? Ja, das ist so nervig. Ich kann die nicht schlagen, oder? Fast. Du kannst eine Sache einfach einhauen und viele Wir brauchen noch sehr viel. Wir brauchen noch alles, wir haben noch genau gar nichts. Output oh brauchen eine Höhle und Zuckerra und Essen. Wo wir in der Höhle einiges gefunden hm? Na, no. Nein. Das ist erstens viel zu weit im Spawn, viel zu weit weg. Und wir brauchen Essen und Zuckerra und da brauchen wir jetzt Essen und Zuckerra. Dann geht jetzt irgendwo, jeder irgendwo hin und wir treffen uns zusammen unsere Ressourcen haben. Würde ich sagen, nein, no, aber wenn du das so meinst, machen wir das. Okay. Du meinst wir suchen drei Zuckerer, wären reichlich genug für einen Verzauberungstisch. Mhm. Und ich würde immer Zuckerrohrer in der ersten Folge fast suchen. Weil später finde du noch weniger. Und Essen auf jeden Fall. Bist du da unten im Wasser wahrscheinlich? Ja, ich bin ja. Unten im Wasser. Ja, aber ich gehe trotzdem in die Richtung. Ich will nicht zu weit auseinander. Okay, irgendwo in äh, ähnliche Richtung, aber anders. <lacht> ja. Ich gehe Richtung Sonne, aber das habt ihr jetzt als Vögel. Nope. Oh wie immer, die erste Folge ist bei uns immer leben. Hier ist Farmtime. Farm Mit Philipp und ja, Ich finde nichts an. Es ist ein Wahnsinn. Ich finde keine Tiere und kein Zuckerrohr. Es ist einfach... Ich finde Tiere... Wenigstens nicht. Echt? Ja. Ich bin nur gerade ausgegangen bis jetzt. Ich gehe weiter links. Ja, immer ganz viel Tiere und Zuckerrohr. Jetzt können wir auf jeden Fall schon Zuckerrohr anpflanzen, aber wir haben noch eins zu wenig. Aber wir können uns wenigstens anpflanzen. Like! Auch Schweinchen. Video, was ich noch gesehen habe. Das ist immer gut. So, wenn ich die ganzen Schweinchen danach gewischt, dann ist gut. Und der MC machen wir mal genau da, oder? Mhm. Das ist aber nur am Start gemacht, logischerweise. Alter, diese Fragen immer wieder. Und immer gut, dass ich das während des... Alter, wie viel Viecher kommen wir da gerade, frage ich mich gerade. Ich habe eine Schlucht angefunden. Das ist gut. Siehst du, ob, ob der noch ähm, Items hat oder keine? Fünf Items. Okay, da, die merkst du dir bitte. Sorry. Ich habe noch 4 Minuten und du? 5. 5? Okay. Ich mache mir kurz ein Boot. Ich glaube, da bin ich jetzt auf Spur schneller. Ne? Ich glaube, da wo wir waren, waren noch gar nicht so viele wie erwartet. Ja. Hübschen Fleisch. Cool. Ziemlich praktisch mit dem Boot. Da verbraucht man kein Essen. Und kann ziemlich schnell das ganze Wasser entlang Zombie. Hey, da ist die Border schon, Philipp. Ich weiß es nicht. ist eine Kiste. Das ist ein Spawner mit Monstern. Nein. Ich hoffe, ich schaffe das. Boah, die Sounds waren ziemlich leise Fällt mir. Oh, nur Blödsinn drin. Okay. Aber will essen. Lustig. Hey, nimm die Kisten gerne mit. Wir brauchen mehr. 3 Minuten und du? Drei Minuten. Okay. Gut. Okay, wir haben zwei Zugerauffel, ich glaube, es bleibt dabei. Eine drei? Nein, no, aber nicht. Ja, wir müssen das nur ansetzen. Wir müssen halt da, wo wir farmen, ansetzen. Ich hoffe, der fliegt Creeper over. muss das. Alles oh, gut. Die wurde gerade Hasen. Aber der Hasen ist echt... Hey, ja, oh, aber der hat nicht trifft. Total. Sehr gut. Bei mir ist der ganze Berg voller Creeper und ich glaube, ich habe genug Essen mittlerweile, Philipp. Ja, ja. Wenn wir wollen, können wir uns zusammensuchen und in der Höhle ringen. Ja, da, wo ich gesagt habe, dass ich dich gesehen habe, da kommst du hin. Ja, eben, ja, wo ich, du mich gesehen hast? Ja, okay. Ziemlich am Anfang vom Wasser. Okay, dauert noch ein bisschen. Die War ist anscheinend schon bei... 500, gell? Philipp. Mm -hmm. Weil pro Spieler wird die Border um 35 kleiner, wenn einer stirbt natürlich. Alle guten X habe ich gleich mal weg. Habe ich wieder nice. Ich glaube, ich bin da in der Nähe, Philipp. Okay. Ich bin neben der Wüste. Auf dem der Tür, natürlich okay. In der Wüste In jedem wüste ja Minus 560 minus fast 400 Okay, bin in der Nähe auf jeden Fall Und jetzt aber, ich stehe fast der in Okay, ich weiß jetzt wohl die Richtung <lacht> 20 Sekunden, ich komme nicht einmal mehr bis zu dir. Alter, warum ist da überall so viel. Ich glaube ich habe den Namen gesehen. So. Über Höhle auf jeden Fall. Ey, ich bin bei der Schlucht glaube ich, wenn okay. das die ist. So, bin raus. Danke fürs Zuschauen, ihr Noobs. Bis zum nächsten Mal.